Hallo! In vielen der Videos haben Sie jetzt irgendwie schon diverse Methoden kennengelernt, mit denen man Usability Engineering auf die eine oder andere Art und Weise gestalten kann. Aber nur das reine theoretische Wissen über diese Methoden macht aus Ihnen noch nicht unbedingt einen Usability Engineering Experten. Und in diesem Video möchte ich einfach nochmal auf ein paar praxis Relevante Dinge eingehen, die Ihnen vielleicht dann, wenn Sie die Methoden das erste Mal einsetzen, in irgendeiner Form behilflich sein können. Das ist jetzt so ein kleiner Zoo aus unterschiedlichen Themen, die dort in, also beim Usability Engineering, unterschiedlichen Stellen relevant sein können. Wir gehen das einfach Schritt für Schritt durch und ich werde immer wieder versuchen, den entsprechenden Bezug zu den Methodiken herzustellen, wo dann jeweils diese Themen relevant sind. Gut, fangen wir einfach gleich mal mit dem ersten Thema an. Das erste Thema ist die Güte einer Evaluation. Es ist ja durchaus wichtig, dass Sie, wenn Sie in irgendeiner Form eine Untersuchung machen, hinsichtlich Usability Engineering, dann auch vernünftige Ergebnisse bekommen. Und das kann man allgemein hin als die Güte einer Evaluation bezeichnen. Und es gibt ein paar Kriterien, die für die Güte oder gegen die Güte einer Evaluation sprechen. Das erste Kriterium ist hier auch direkt benannt. Das ist nämlich die sogenannte Objektivität. Die Anwendung einer Methode ist objektiv, wenn die Ergebnisse vollkommen unbeeinflusst sind. Das heißt, unabhängig davon, in welchem Kontext das Ganze stattfindet oder unabhängig davon, wer jetzt der Evaluator oder die Evaluatorin ist, die Ergebnisse werden davon nicht beeinflusst. Um Objektivität zu erreichen, heißt, muss man natürlich auch entsprechend als Evaluator oder Evaluatorin die Methodik dann auch entsprechend richtig ähm, anwenden ja? und man darf eben von vornherein nicht versuchen, irgendwie die Ergebnisse ja, zu beeinflussen. Meistens beeinflusst man schon, weil man in irgendeiner Form einfach nur irgendein bestimmtes Ergebnis erwartet. Gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel eine nutzerorientierte Studie machen und vielleicht tatsächlich so etwas wie ein Usability Walkthrough und Sie haben schon drei Testteilnehmer hinter sich, dann werden Sie mehr oder weniger erwarten, dass die vierte Testteilnehmerin oder der vierte Testteilnehmer ähnliche Probleme hat wie die anderen drei davor. Das sollten Sie trotzdem versuchen zu vermeiden, weil sonst könnten Sie gegebenenfalls auf diese Probleme schon von sich aus hinweisen und damit Ihre Ergebnisse verfälschen. Sie wollen aber objektiv bleiben. Das heißt, um Objektivität zu erreichen, müssen Sie als Evaluatorin oder Evaluator entsprechend die Disziplin mitbringen, zumindest von Ihrer Seite aus alle möglichen Einflüsse ausschließen zu können. Aber Objektivität ist tatsächlich nicht das Einzige, was eine gute Evaluation ausmacht, sondern es gibt da auch noch die sogenannte Reliabilität. Reliabilität sagt, dass Ergebnisse Letztendlich zuverlässig replizierbar sind. Das heißt, wenn wir die gleiche Untersuchung mit gleichem Aufbau noch einmal machen, dann kommen wir zu den gleichen Ergebnissen. Sprich, wenn Sie jetzt zum Beispiel wieder einen Nutzertest machen und führen diesen durch, dann würden Sie eben, wenn Sie den Nutzertest irgendwann später nochmal machen mit den gleichen Nutzerinnen und Nutzern bei dem, bei der gleichen, äh, beim gleichen Werkzeug, würden Sie letztendlich zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und das dritte Kriterium der, Validität, äh, der Evaluation ist die Validität. Bei der Validität geht es darum, dass Sie auch tatsächlich mit der Methodik das messen, was Sie messen wollen. Und das heißt, die Ergebnisse, die Sie haben, sind wahr und wenn möglich auch noch direkt generalisierbar auf andere Dinge. Das könnte man jetzt eben wieder bei einer Usability-Evaluation zum Beispiel darauf beziehen, dass man sagt, das, was ich rausbekomme, sind Usability-Probleme und diese Usability-Probleme sind auch wirklich da. Und ich kann schlussfolgern, ich habe zwar nur mit zehn Personen zum Beispiel getestet, aber auch bei der 11., bei der 12. Person ist dieses Usability-Problem entsprechend vorhanden und sollte dementsprechend gelöst sein. Gut. Das sind also die drei wichtigen Kriterien, um letztendlich eine relativ hohe Güte bei einer Evaluation zu haben. Wichtig ist, bei der Wissenschaft ist es immer wichtig, eine hohe methodische Güte zu haben. Das mag eben für den Einsatz in der nichtwissenschaftlichen Praxis, also zum Beispiel wenn Sie einfach nur eine Website evaluieren wollen, nicht so relevant sein. Aber wenn Sie wissenschaftliche Untersuchungen machen und hinterher auch entsprechende Paper veröffentlichen wollen in diesem Kontext, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie entsprechend eine hohe methodische Güte erreichen. Wie kann man eine hohe methodische Güte erreichen? Zum einen natürlich durch eine korrekte Vorbereitung, Durchführung und auch Auswertung der entsprechenden Ergebnisse. Das heißt, wenn Sie eine Methodik durchführen, dann führen Sie sie eben genauso durch, wie das spezifiziert ist. Sie weichen nicht davon ab, sondern machen es immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Wenn Sie die Methodik ähm, mehrfach durchführen, dann müssen Sie auch darauf achten, dass Sie das auch wirklich immer in der gleichen Art und Weise machen. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Wenn Sie eben langsam als Evaluator oder Evaluatorin Ihre Objektivität verlieren, weil Sie mehr oder weniger schon Ergebnisse erwarten, dann müssen Sie eben ganz stark darauf achten, dass das nicht Einfluss auf die er Ergebnisse hat. Das heißt, Sie müssen es immer wieder auf die gleiche Art und Weise durchführen. Ja, Das heißt, Sie achten darauf, dass Sie das genauso machen, wie es vorgegeben ist und das ist eben auch, dass sie alle Aspekte berücksichtigen und dass sie das eben auch immer gleichartig durchführen. Aber es gibt noch sogar so ein paar methodenspezifische Dinge, die Sie hier entsprechend berücksichtigen können. Bei der Evaluation mit expertenorientierten Methoden zum Beispiel ist es so, dass Sie diese Methoden ja auch nicht nur einmal anwenden können, sondern Sie können sie auch mehrfach anwenden. Und zwar mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten, die das Ganze durchführen, um damit dann auch herauszukriegen, kommen diese Expertinnen und Experten denn zu ähnlichen Schlüssen. Und da, wo diese dann vielleicht Überlappungen haben in der Einschätzung, dort können sie sich auch relativ sicher sein, dass die Ergebnisse auch in irgendeiner Form den Gütekriterien entsprechen. Genauso sollten Sie bei expertenorientierten Methoden, das gilt übrigens auch für andere Methoden, aber bei expertenorientierten Methoden zum Beispiel vermeiden, dass sie unterbrochen werden. Denn jede Unterbrechung bei der Durchführung einer Methodik kann einfach dazu führen, dass Sie kurz aus Ihren Gedankengängen herausgeworfen werden, dann beim Wiederaufsetzen gar nicht so richtig wissen, wo war ich denn eigentlich gerade, was ist denn eigentlich gerade das Problem gewesen und dann vergessen Sie mit einmal irgendwas und schon haben Sie einen wichtigen Messpunkt verloren. Und das beeinflusst natürlich ganz stark das, was da letztendlich bei rauskommt. ja Genauso kann es natürlich sein, dass Sie äh, zwar den Messpunkt irgendwie noch erfassen, aber Sie hatten bis eben vielleicht noch gute Laune und dann wurden Sie unterbrochen durch ein schlimmes Telefonat, was Ihnen sagt, Sie müssen wieder irgendwie Geld zahlen. Einmal haben Sie schlechte Laune und einmal verändert sich die Bewertung total. ja Das heißt, auch sowas äh, kann Einfluss nehmen. Versuchen Sie dementsprechend grundsätzlich auch Unterbrechungen zu vermeiden. Aber auch für nutzerorientierte Evaluationsmethoden gibt es ein paar Dinge, die Sie berücksichtigen können. Zum Beispiel, dass Sie eben die Durchführung für alle Teilnehmenden gleichartig gestalten und auch entsprechend viele Teilnehmende haben. Denn je mehr Teilnehmende Sie haben, umso ähm, ja, häufiger werden einfach die gleichen Probleme auftreten und umso mehr können Sie sich eben auf diese Ergebnisse dann entsprechend verlassen. Gleichartige Durchführung hatte ich gerade schon mehrfach angesprochen, dass das eben ganz, ganz wichtig ist. Aber gerade eben hier nochmal bei den nutzerorientierten Methoden ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass das wichtig ist. Gerade wenn Sie viele Teilnehmende haben, ist es oft schwierig, das zu gewährleisten. Das sollten Sie aber dennoch versuchen zu gewährleisten. Im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, wenn Sie also eine hohe wissenschaftliche Güte bei der Durchführung entsprechender Methodiken im Usability Engineering erreichen wollen, und das sind übrigens nicht nur die Evaluationsmethoden, auf denen ich jetzt hier so ein bisschen den Fokus habe, aber sind auch andere Methoden, dann sollten Sie sie dennoch eher formal machen, also immer sauber vorbereitet mit all dem, was die Methodik so hergibt, als einfach nur Quick and Dirty mal schnell durchführen, denn wenn Sie das Quick and Dirty machen, bekommen Sie sicherlich auch die Ergebnisse, aber ob die Ergebnisse immer noch so zuverlässig sind, wie Sie es gern hätten, ist sicherlich eher fragwürdig. Gut, damit haben wir so ein bisschen über die äh, Güte von Evaluationen gesprochen. Was Sie wahrscheinlich schon festgestellt haben, an ganz vielen Stellen im Usability Engineering braucht man irgendwie Studienteilnehmer, ob das jetzt für ein contextual inquiry ist oder eben für eine nutzerorientierte Evaluation. Sie brauchen immer Teilnehmende. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommt man denn da eigentlich ran? Ich habe in den anderen Videos immer mal wieder so einen kleinen Hinweis gegeben, was man da machen kann, ich habe aber hier extra noch mal ein, zwei Folien, um dann noch ein bisschen genauer drauf einzugehen. Wie kommen wir also an die Teilnehmenden ran? Wir rekrutieren die Teilnehmenden grundsätzlich ja irgendwie im Kontext des äh, Projekts. Also ähm, wir versuchen ja, die äh, Nutzergruppen entsprechend zu treffen. Ja, Aber da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt die Nutzergruppe? Und je nachdem, was das für Nutzergruppen sind und wie groß sie sind, muss man das vielleicht ganz anders machen. Wenn ich ein Projektumfeld habe, in dem ich eher kleine und begrenzte Nutzergruppen habe, dann kann ich diese natürlich auch ganz direkt ansprechen, zum Beispiel persönlich, indem ich tatsächlich einfach zu ihnen hingehe oder ganz freundlich per Mail. Wobei hier die persönliche Ansprache oft noch hilft. Stellen Sie sich vor, Sie machen, äh, Sie, Sie Sie bauen eine Software zum Beispiel oder eine Website für eine ganz kleine Nutzergruppe in einer Firma, wo Sie ganz genau wissen, das sind eigentlich nur fünf, sechs Personen, die hinterher diese Software nutzen werden. Trotzdem möchten Sie eine gute Usability erreichen. Dann wissen Sie aber, das ist meine Nutzergruppe. Da können Sie im Prinzip auch direkt mit diesen Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt treten. Sprechen Sie diese durchaus persönlich an, das kommt einfach sehr gut, weil die dann auch das Gefühl haben, Sie sind irgendwo mit involviert und können in irgendeiner Form mitreden. Das bietet sich hier also an. Wenn die Nutzergruppen dann etwas größer werden, dann kann man sicherlich auch mit E-Mails arbeiten. Aber da müssen Sie dann schon wieder davon ausgehen, dass wenn Sie einfach E-Mails verschicken, dass einige der Teilnehmenden wahrscheinlich gar nicht oder der, der potenziellen Teilnehmenden wahrscheinlich gar nicht reagieren ähm, oder einfach äh, nicht mitmachen und so weiter und so fort. Das heißt, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Persönliche Ansprache ist immer die bessere Variante. Wenn es dann aber noch größer wird, wenn Sie also relativ große Nutzergruppen haben, dann bietet es sich an, durchaus auch einfach mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Also wenn Sie zum Beispiel Nutzergruppen haben, die eher allgemein sind, sowas wie Nutzergruppen für bestimmte Apps, dann können Sie zum Beispiel einfach sagen, ich stelle mich mal in die Öffentlichkeit, ich stelle mich mal zum Beispiel auf die Straße oder in einer Mall, in eine Fußgängerzone, wo auch immer, und spreche dort direkt Personen an und frage, ob sie denn nicht vielleicht Lust hätten, an einer Studie teilzunehmen. Vielleicht kann man dabei ja auch noch den ein oder anderen Euro gewinnen oder man bekommt noch irgendwas Kleines zu essen gratis. Das kann alles durchaus helfen, um die Leute hier äh, zu überzeugen, dass sie äh, mitmachen. Es gibt aber auch für solche äh, Situationen entsprechende Rekrutierungsplattformen, wo sie direkt äh, sagen können, ich habe also ein bestimmte, eine bestimmte Zielgruppe und ich brauche jetzt entsprechende Probanden, die dieser Zielgruppe entsprechen, die dann bei entsprechenden Usability-Tests mitmachen. Eine der Plattformen, die tatsächlich von einer äh, Firma in Göttingen entwickelt wurde, ist die Plattform Bonopolis, wo sie genau das machen können. Aber solche Plattformen sind tatsächlich teilweise auch direkt in den Online-Tools integriert. Wir hatten ja zwischendurch mal das Thema Tree Testing wo Sie dann Ihre Informationsarchitektur testen können und das eine Tool, was ich für Tree Testing selber schon mal benutzt habe, das bietet es auch an, natürlich gegen Geld, aber es bietet es auch an, dann gleich auf einen relativ großen Pool an Testteilnehmerinnen und Testteilnehmern zuzugreifen, um die Tree Tests dann gleich mit diesen Nutzerinnen und Nutzern durchzuführen. Das funktioniert auch deshalb sehr gut, weil dieses Tree Testing Tool auch online basiert ist und dementsprechend die Links dann sehr gut entsprechend verteilt werden können. Das funktioniert natürlich vielleicht dann nicht so gut, wenn wieder ihre Nutzergruppen entsprechend kleiner werden oder sie relativ spezifische Nutzergruppen haben. Aber ähm, für so relativ allgemeine Sachen, so Online-Shops oder sowas, wo man ja üblicherweise relativ breite Nutzergruppen hat, sind solche Rekrutierungstools sicherlich ganz gut. Gut, welche Herausforderungen gibt es denn jetzt eigentlich, wenn man dann tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer irgendwie rekrutieren möchte? Zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir die richtigen Nutzerinnen und Nutzer auswählen. Wir haben ja festgestellt, die müssen immer irgendwie zur Nutzergruppe gehören. Aber sagen wir mal, das ist vielleicht durchaus gut möglich, wenn die Nutzergruppen klein sind und wenn sie größer sind, da können sie mit entsprechenden Screening-Fragebögen da noch gucken, ob das denn passt oder ob das eher nicht so passt. Aber auch die Kontaktaufnahme ist ganz wichtig. Denn bei der Kontaktaufnahme müssen Sie gleich einen guten und positiven Eindruck hinterlassen, damit die Nutzerinnen und Nutzer jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, oh Mann, an wen bin ich denn dabei jetzt geraten? Ja, das deswegen hatte ich auch gerade angesprochen, dass eben eine ein direktes und persönliches Ansprechen manchmal viel mehr hilft, als sich jetzt richtig viel Mühe bei der Formulierung einer E-Mail zu geben. Sie werden für die richtig formulierte E-Mail, die Sie vielleicht an nur fünf Teilnehmenden schicken, mindestens genauso viel Zeit brauchen, als wenn Sie einfach mal zu den fünf Teilnehmenden persönlich hingehen und sagen, wie sieht's es denn aus, hättest du nicht Lust, irgendwie an dieser Studie äh, teilzunehmen. Ja. Das heißt, manchmal muss man einfach gucken, welchen Aufwand betreibt man an welcher Stelle. Und bei dieser persönlichen Ansprache können sie, und das ist der nächste, die nächste Herausforderung, die hier genannt ist, die Person teilweise viel besser davon überzeugen, entsprechend an der Studie teilzunehmen. Diese Überzeugung kann unterschiedlich sein. Manchmal ist es einfach nur, hey, das ist auch für dich von Interesse. Wenn du daran teilnimmst, dann äh, hilft das ja, das Produkt, was du später nutzen wirst, auch entsprechend zu verbessern. Ja. Andere Varianten sind halt zum Beispiel eben wirklich mit äh, ja, mit so kleinen Gadgets zu arbeiten. Hatte ich gerade schon angesprochen, dass sie halt vielleicht irgendwie was kostenloses zu essen rausgeben. Einen kostenlosen Kaffee oder vielleicht auch äh, 10 Euro Entschädigung dafür, dass die Teilnehmenden mitmachen. Ja. Hier kommt es natürlich wieder so ein bisschen auf den Projektkontext an. Wenn sie kein Geld zur Verfügung haben, ist das immer schwierig. Aber ehrlich, eine Tasse Kaffee, das sollte eigentlich prinzipiell drin sein, um die Teilnehmenden so ein bisschen zumindest von der Teilnahme zu überzeugen. Welche Herausforderungen haben wir noch? Wenn Sie Gerade wenn Sie mit Plattformen arbeiten, dann haben Sie üblicherweise Personen dabei, die Dauertester sind. ja, Weil es meistens, wenn Sie über die Plattform rekrutiert werden, dann auch noch ein kleines bisschen Geld dafür gibt, dass Sie an irgendwelchen Tests teilnehmen. Und die testen dann mehr oder weniger alle Anfragen ab, die da irgendwie reinkommen, weil sie da durch sich einen, einen gewissen ja, Nebenverdienst machen. Das sollte Ihnen bewusst sein. Und das sollte dann eben auch entsprechend klar sein, dass diese Dauertester manchmal vielleicht doch nicht so die richtigen sind, weil sie vielleicht nicht richtig zu der Nutzerinnengruppe gehören, sondern sich mehr oder weniger überall eintragen, ja, das passt schon. Ähm, das kann also passieren, ist aber nicht unbedingt der Regelfall. Aber das sollten Sie auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Und was für viele, die solche Studien durchführen, eigentlich das, die größte Herausforderung ist, man muss mal das gewohnte Umfeld verlassen. Also gerade... Als Informatikerinnen und Informatiker fällt es ja manchmal schwer, den Kontakt zur Außenwelt zu suchen, weil die Außenwelt manchmal nicht so funktioniert wie Computer. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen vorurteilsbelastet. Aber äh, ich bin selber Informatiker, ich weiß, wie, wie schwer mir das äh, auch teilweise fiel. Äh, ja? Man ist ja üblicherweise so in seinem persönlichen Umfeld und das persönliche Umfeld besteht dann wiederum aus Personen, die man meistens äh, mag oder die zumindest gleiche Interesse, Interessen haben und so weiter. Und dann dieses Umfeld zu verlassen und sich auch mal mit Personen auseinanderzusetzen, mit denen man vielleicht nicht gleich von vornherein Best Friends wäre, das ist oft eine Herausforderung. Ja? Aber diese Herausforderung trifft nicht nur uns jetzt, ja, sondern sie trifft wirklich alle, denn es ist tatsächlich sogar so, in vielen wissenschaftlichen Studien, wenn Sie sich die mal angucken zum Thema Usability Engineering, werden Sie einfach feststellen, dass viele der teilnehmenden Studierende sind. Warum? Wissenschaft wird oft an irgendwelchen Hochschulen und Universitäten gemacht und dort braucht man auch schnell mal irgendwelche Studienteilnehmende und wo hat man die? Natürlich in den Kursen, die man selber gibt. Ja, da kann man so sagen, du kriegst, du darfst eben nur in der Klausur teilnehmen, wenn du auch diese Studie mitmachst. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben gesagt. Aber so also mehr oder weniger ist es das, was äh, transportiert wird, so nach dem Motto, wenn der Dozent schon mal fragt, dass ich irgendwo teilnehmen könnte, dann nehme ich lieber teil. Nicht, dass er hinterher einen schlechten Eindruck von mir hat und das sich womöglich noch auf meine Note auswirkt aber ob das dann tatsächlich die richtigen Teilnehmenden sind und ob diese vielleicht dadurch irgendwie vorgeprägt sind, das steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also berücksichtigen Sie das ein bisschen, versuchen Sie ein bisschen davon wegzukommen, einfach nur in Ihrem nahen Umfeld zu rekrutieren, sondern gehen Sie einen Schritt weiter, denn dann bekommen Sie einfach auch, und wir hatten ja gerade das Thema, hochwertigere Ergebnisse, die also tatsächlich eher der Realität entsprechen, als einfach nur irgendwelche Ergebnisse. Gut. Damit haben wir jetzt so ein bisschen über die ähm, äh, Rekrutierung gesprochen. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache, die habe ich auch in den anderen Methodiken immer mal kurz angesprochen. Aber die sollten Sie auf jeden Fall machen, wenn Sie eine Studie durchführen, nämlich sogenannte pre -Tests. Bei pre ist es so, dass Sie den Studienablauf, so wie er irgendwie mal sein soll, vorher einfach testen. Das heißt, Sie überprüfen zum Beispiel, ob die Prototypen, die Sie einsetzen für bestimmte Evaluationen, ausreichende Funktionalität haben, ob das äh, Equipment, was Sie einsetzen, entsprechend äh, funktionstüchtig ist, ähm, wenn Sie zum Beispiel Equipment für Aufzeichnungen haben. Für einen Contextual Inquiry könnte das äh, auch anderes bedeuten, je nachdem, was Sie da brauchen, ob zum Beispiel allein schon der Stift funktioniert, mit dem Sie sich Notizen machen wollen. Ja, das sind so allgemeine Dinge, die Sie auf jeden Fall äh, vorher testen sollten, bevor Sie in eine Studie reinkommen, denn es gibt nichts Schlimmeres, dass Sie eine Studie anfangen und gleich von Anfang an irgendetwas nicht funktioniert. Für die etwas konkreteren Methodiken, ich bin jetzt hier wieder ein bisschen mehr auf dem Fokus der ähm, Evaluationsmethoden, ähm, da gibt es aber auf jeden Fall trotzdem ein paar Sachen, die Sie äh, berücksichtigen können, sollten oder können Für expertenorientierte Methoden zum Beispiel sollten, bevor Sie die Studie anfangen, erstmal alle Materialien, die Sie brauchen, vollständig sein. Das heißt eben auch hier wieder, dass Sie den Prototypen vollständig vorliegen haben, dass Sie aber auch, wenn Sie zum Beispiel eine heuristische Evaluation machen, die ganzen Heuristiken vorliegen haben, die Sie entsprechend testen wollen. Dann ist es ja nicht immer so, dass Sie die expertenorientierte Methode alleine durchführen, sondern manchmal machen das ja auch dann andere Experten, die Sie da herzlich dazu eingeladen haben. Dementsprechend sollte aber auch die Beschreibungen, die Sie den Expertinnen und Experten zur Verfügung stellen, dann vollständig vorliegen. Also die Beschreibung der Methodik nochmal und auch die Beschreibung der Aufgaben zum Beispiel, die durchgeführt werden sollen und so weiter und so fort. Sie kriegen, wenn Sie das als Pre-Test machen, kriegen Sie halt auch raus, ob diese ganzen Beschreibungen und diese Unterlagen auch für die Teilnehmenden entsprechend verständlich sind. Das heißt, wenn Sie es einmal mit einer Person ausprobieren, dann äh, werden Sie das entsprechend ja, merken. Gut, genauso werden Sie herauskriegen, ob denn der erwartete zeitliche Ablauf passt. Also da ist es auch so, also nicht nur bei expertenorientierten Methoden, sondern auch bei nutzerorientierten Methoden, es ist immer ganz schlimm, wenn Sie sagen, die Studie dauert eine halbe Stunde und mit einmal dauert das Ganze dann irgendwie zwei Stunden. Das ist immer sehr negativ für die entsprechenden Teilnehmenden oder eben für die Experten, die sie einladen, weil die haben ja auch einen Zeitplan, die haben auch persönliches Interesse und das kommt immer nicht gut an. Und dann werden die Personen auch nervös und die Ergebnisse werden einfach nicht so gut. Das heißt, wenn sie das vorher sauber testen, dann wissen sie, wie lange es dauert, das können sie auch dann entsprechend kommunizieren und dann äh, läuft das einfach viel besser. Was Sie auch überprüfen können, wenn Sie einen Pre-Test machen, ist, ob denn die Testdaten letztendlich korrekt sind, die Sie vielleicht in den Prototypen einspielen müssen, um ähm, ja, damit arbeiten zu können, um die Aufgaben letztendlich durchführen zu können. Das war jetzt hier so ein bisschen Fokus auf expertenorientierte Methoden. Bei nutzerorientierten Methoden sieht das Ganze eigentlich ähnlich aus, aber es kommen halt tatsächlich noch ein paar Dinge hinzu. Zum einen ist es wichtig, zu wissen, ob denn die Hinweise, die Sie am Anfang den äh, Testteilnehmenden oder den Nutzerinnen und Nutzern geben, ob die denn ausreichend sind, ob sie verständlich sind, ob hier irgendwie noch häufige Nachfragen kommen. Auch das bekommen Sie heraus, wenn Sie das mit den Nutzerinnen und Nutzern einfach mal testweise durchspielen. Genauso bekommen Sie, wenn Sie einen Pretest machen, auch heraus, ob denn die Aufgaben, die Sie den Nutzerinnen und Nutzern stellen oder die Fragen, die Sie stellen oder ob der Fragebogen, den Sie einsetzen, ob dieser verständlich ist oder ob da einfach noch offene Punkte sind, die geklärt werden müssen. Manchmal geht es ja auch gar nicht um Verständlichkeit, sondern manchmal geht es auch einfach darum, dass vielleicht grobe Schnitzer nicht drin sind. Sie glauben gar nicht, was es für einen negativen Einfluss auf eine Evaluation haben kann, wenn Sie einen Fragebogen erstellen und bereits in der ersten Frage ein richtig grober Rechtschreibfehler drin ist. Dann denkt man sich als Nutzerinnen und Nutzer sofort, oh mein Gott, was ist das denn hier, da muss ich mir keine Mühe geben, wenn die sich schon keine Mühe geben. Und schon sind die Ergebnisse verfälscht. Ja. Auch sowas kann in einem Pre-Test einfach relativ schnell auffallen und Sie können es ja relativ einfach noch lösen, bevor Sie erst einen großen Datensatz gegebenenfalls kaputt gemacht haben. Sie können auch überprüfen mit einem Pre-Test, ob denn irgendwelche Pro äh blockierenden Probleme noch vorliegen, also weil der Prototyp vielleicht bestimmte Dinge nicht kann oder weil vielleicht Ihr Fragebogentool äh, an irgendeiner Stelle nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Auch das können Sie in einem Pre-Test entsprechend überprüfen. Und auch eben bei Nutzerstudien können Sie hier wieder überprüfen, ob der zeitliche Ablauf passt, ob die Testdaten korrekt sind und ob sie eben auch verständlich sind. Also bei nutzerorientierten Tests kann es ja zum Beispiel sein, dass Sie sagen, melden Sie sich doch bitte bei dem hier vorliegenden System an, nutzen Sie dafür die vorgeschlagenen Nutzerdaten und dann gucken die Nutzer oder die Teilnehmenden auf die entsprechenden Zettel, die Sie vielleicht zur Verfügung gestellt haben und sagen dann, und wo ist jetzt hier Nutzername und Passwort? Ja, oder gehört das Hochkomma mit so einem Passwort dazu oder ist das einfach nur eingeschlossen und so weiter. Also es kann da immer mal so ein paar Fragen geben, die nicht ganz klar sind. Auch solche Unterlagen haben an sich eine Usability und auch diese Usability muss man ein bisschen überprüfen, indem man einfach entsprechende Pretests macht. Gut, dann haben wir auch das so ein bisschen abgehakt. Also pre ist ähm, nicht ganz unwichtig, wenn Sie irgendwelche Studien machen. Der nächste Aspekt, der jetzt hinzukommt, der ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn Sie entsprechende Nutzerinnen und Nutzer zu sich einladen oder wenn Sie mit diesen entsprechenden Evaluationen durchführen. Das heißt also nutzerorientierte Methoden in irgendeiner Form machen, nämlich das Thema Datenschutz. Viele Menschen können das heutzutage schon gar nicht mehr so gerne hören, weil es immer wieder irgendwo eine Rolle spielt. Aber auch hier ist Datenschutz nicht ganz unwichtig. Aber glauben Sie mir, man kann das Thema Datenschutz bei ja, Usability Engineering relativ gut abhaken. Und wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt einfach mal in diesen Folien. Bei Datenschutz geht es nämlich hauptsächlich erstmal darum, personenbezogene Daten in irgendeiner Form zu schützen. Was sind denn personenbezogene Daten? Personenbezogene Daten sind einfach Daten, die Personen identifizieren können. Und jetzt denkt man sich natürlich, ja, das hilft mir aber auch nicht weiter, was kann denn eigentlich eine Person identifizieren? Nun, da gibt es zwei Kategorien von Daten. Zum einen sind es Daten, die halt eine direkte Identifizierung erlauben. Zum Beispiel die Angabe eines Namens, einer Adresse, einer Telefonnummer und so weiter. Auch IP-Adressen gelten ja immer noch als personenbezogen und identifizierend. Das sind Daten, die also direkt eine Person identifizieren können, einfach nur weil sie da tatsächlich Daten über diese Person beinhalten. Was aber auch identifizierend sein kann, sind natürlich Sprach- und Videoaufzeichnungen. Videoaufzeichnungen natürlich noch stärker als Sprachaufzeichnungen. Aber auch da ist es so, dass Sie bei Sprachaufzeichnungen üblicherweise relativ gut erkennen können, um welche Person es sich wohl bei dieser Sprachaufzeichnung handelt. Aber das ist nicht das einzige, worüber Sie gegebenenfalls Personen identifizieren können. Eine andere Möglichkeit ist nämlich auch noch über die indirekte Identifizierung. Das heißt, Sie identifizieren Personen nicht direkt an solchen Daten, wo halt Name und Adresse oder sowas drinsteht oder Video- und Sprachaufzeichnung, sondern über andere Metadaten, die Sie erhoben haben, die in Ihrer Kombination aber auch wieder identifizierend wirken. Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, ja, sowas wie die Haarfarbe, die Augenfarbe oder die Hautfarbe, die sind ja an sich einzeln nicht identifizierend. Das ist richtig, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einfach mal in Ihrer näheren Umgebung, vielleicht im Freundeskreis oder sowas, darüber nachdenken. Und wenn Sie jetzt einfach mal die Kombination nennen aus Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe, eine ganz bestimmte Kombination, dann wird das wahrscheinlich sehr einschränkend wirken. Also zum Beispiel vielleicht hat die Hälfte Ihres Freundeskreises blonde Haare, die andere Hälfte braune Haare. Das heißt mit der, mit der, mit dem, der Einschränkung blonde Haare hätten Sie schon mal die Hälfte Ihres Freundeskreises ausgeschlossen. Gut, dann kommt noch hinzu, nehmen wir die Augenfarbe, vielleicht ist das ja irgendwie grün. Das hat vielleicht wieder nur die Hälfte der blonden Personen, damit haben sie äh, schon mal das Ganze auf nur noch ein Viertel der Personen reduziert. Und wenn sie dann auch noch äh, eine bestimmte Hautfarbe haben, die sie mit angeben, zum Beispiel sehr helle Haut oder sowas, ja ein bestimmter Hauttyp, dann ähm, hätten sie mit einmal wiederum äh, bestimmte Personen ausgeschlossen und könnten wahrscheinlich in ihrem Freundeskreis schon relativ gut sagen, wer, durch, äh, oder, oder wer damit gemeint ist. Ja, das heißt, manchmal sind Informationen, die eigentlich recht allgemein wirken und nicht unbedingt personenbezogen, in ihrer Kombination aber durchaus personenbezogen. Ja. Und das passiert eben dann, wenn man auch verschiedene Datenquellen miteinander in Beziehung setzt. Ja. Das kann also passieren. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen gelernt, okay, was sind eigentlich personenbezogene Daten und äh, wie können Daten dazu führen, dass wir Personen identifizieren. Wenn Sie nämlich in diesem Bereich sind, dass Sie in irgendeiner Form personenbezogene Daten verarbeiten, dann kommen einige Regelungen mit auf Sie zu, die Sie beachten müssen. Eine der bekanntesten Regelungen, weil sie auch vor kurzem eigentlich erst in Deutschland äh, intensiv eingeführt wurde, ist die Datenschutzgrundverordnung. Übrigens ist das aber alles nicht ganz so neu. Es haben sich nur ein paar Sachen konkretisiert ähm, und äh, intensiviert, aber bestimmte Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, existierten schon vorher. Aber diese Datenschutzgrundverordnung äh, Datenschutz nennt sieben Prinzipien, die bei der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten anzuwenden sind. Und ich möchte jetzt gar nicht detailliert auf alle diese sieben Prinzipien eingehen, denn das wäre sehr umfangreich und außerdem bin ich kein Rechtswissenschaftler, um die jetzt auch wirklich stichhaltig und perfekt zu erläutern. Aber es gibt ein Prinzip, das Sie bei Usability-Studien auf jeden Fall berücksichtigen sollten und was Ihnen eine ganze Menge Probleme eigentlich erspart. Das ist nämlich das Prinzip der Datenminimierung. Das ist also eins der sieben Prinzipien. Bei der Datenminimierung geht es darum, dass Sie nur notwendige Daten erheben und vor allen Dingen eben keine Daten erheben, die gegebenenfalls anderweitig ermittelt werden könnten. Jetzt sagen Sie, ja gut, aber äh, was bringt mir das jetzt, äh, wo hilft mir das und so weiter und so fort. Das ist relativ einfach. Überlegen Sie sich, wenn Sie jetzt irgendeine Usability-Studie durchführen, brauchen Sie wirklich die Namen der Teilnehmenden? Brauchen Sie deren Adresse? Brauchen Sie deren Telefonnummer? Eigentlich ja nicht, weil wir haben ja schon festgestellt, bei den meisten Methoden ist es ja so, dass äh, bestimmte Ergebnisse eigentlich nur dann irgendwie als valide und sowas zu erkennen sind, wenn sie mehrere Teilnehmende haben, die äh, ähnliche Probleme zum Beispiel haben oder wo einfach sie ähnliche Daten ha gesammelt haben. Dann ist es aber eigentlich wiederum egal, welche Teilnehmenden das konkret waren, sondern es ist eigentlich nur wichtig, zum Beispiel zu welcher Nutzergruppe diese Personen gehört haben. Ja? Das heißt, Sie können versuchen, bei Studien schon mal zu vermeiden, Direkt identifizierende Daten zu erheben, indem Sie sie einfach nicht erheben. Ja. dann gibt es aber auch noch indirekt identifizierende Daten. Und auch da können Sie ja versuchen, das entsprechend auf ein Minimum zu reduzieren. Es wird zum Beispiel immer noch relativ häufig direkt bei solchen Fragebögen mit abgefragt: Sind Sie männlich oder weiblich? Erstens in der heutigen Zeit: Wir wissen, es gibt nicht diese bipolare Unterscheidung zwischen Männlein und Weiblein. Es gibt einfach ganz viele Dinge dazwischen und Warum fragt man das dann überhaupt noch ab? Zum Dem, äh, zum, es wird ja hinterher eh nicht untersucht, ob jetzt Männlein oder Weiblein, ja, ob jetzt eine äh, Seite besser war als die andere oder ob eine Seite bestimmte Probleme hatte, die andere diese Probleme aber nicht und so weiter. Solche Untersuchungen macht man eigentlich heutzutage nicht mehr, weil es eben auch äh, völliger Quatsch ist, sowas zu untersuchen. ja. Dementsprechend, warum erhebt man es eigentlich? Also lassen Sie es weg. Und wenn Sie ähm, versuchen, mit Datenminimierung einfach wirklich ein Minimum an Daten zu erheben, dann werden Sie feststellen, dass Sie mit einmal gar keine personenbezogenen Daten mehr haben. Und tada, Sie brauchen sich, um den Schutz von personenbezogenen Daten, gar keine Gedanken mehr zu machen. Ja? Versuchen Sie also das von vornherein mit zu berücksichtigen und Sie ja, ersparen sich eine ganze Menge Probleme. Nichtsdestotrotz, hier noch zwei Hinweise dazu. Zum einen also... Erheben Sie wirklich nur die relevanten Daten, die Daten, die für Ihre Studie relevant sind und fragen Sie aber trotzdem oder sprechen Sie sich trotzdem mit einem mit einer Datenschutzbeauftragten Person ab, um einfach sicherzustellen, dass Sie alles richtig machen. Ich habe für meine Studien da dann immer mal nachgefragt. Mittlerweile frage ich nicht mehr so nach, weil ich halt relativ gut weiß, wenn ich das genau so aufsetze, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Wenn Sie das das erste Mal machen, fragen Sie einfach sicherheitshalber nochmal jemanden, der oder die, da entsprechend Erfahrung hat, das hilft ihnen, ja, einige Probleme zu lösen und wenn sie das dann richtig machen und wirklich klar ist, sie machen nichts mit personenbezogenen Daten und so weiter, ist doch alles super. Eine Sache, die übrigens dann auch ganz schnell kommt, ähm, Einwilligungserklärungen für Studienteilnahme, ja, weil es wird oft gesagt, ja, sie müssen doch aber den, von den Studienteilnehmern irgendwie eine Einwilligungserklärung unterschrieben haben und schon kommen wir in das ganze Problem mit der personenbezogenen Datenerhebung mit, äh, wieder rein, was wir ja eigentlich vermeiden wollten. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, das ist nämlich das Opt-in. Sie sagen einfach den Teilnehmenden, den potenziell Teilnehmenden, ab diesem Punkt, wenn sie jetzt weitermachen, dann nehmen sie an der Studie teil ja, und willigen auch, an der Studie, willigen auch ein, an der Studie teilzunehmen. Ja. Und dann können die Personen entscheiden, nehme ich teil oder nicht. Wenn dann nachträglich zurückziehen ist dann halt auch nicht mehr. Wenn sie also sagen, ich möchte jetzt teilnehmen und ich willige auch bei der, also zur Teilnahme ein, dann ist alles gut. Ja, das heißt, Sie haben hinterher eh nur Daten erhoben von Personen, die eingewilligt haben. Wenn Sie das also vorher abfragen, sind Sie an der Stelle auch entsprechend safe und Sie brauchen keine ähm, Einwilligungserklärung mehr von den äh, Personen unterzeichnen äh, lassen und haben dementsprechend auch keine personenbezogenen Daten, die Sie verarbeiten müssen. Sie sehen, manchmal geht es eben auch entsprechend einfacher. Man muss sich nicht immer mit allen Problemen rumschlagen, die da vielleicht sind. Gut, damit haben wir jetzt das Thema Datenschutz auch mal so ein bisschen abgehakt. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der ist auch nicht ganz unwichtig, weil es jetzt darum geht, ja kommunikative Skills äh, zu haben. Denn wenn Sie Probleme irgendwie bei einer Nutzerschnittstelle finden, dann müssen Sie diese Probleme ja auch kommunizieren. Und wie kommuniziert man diese Probleme? Man muss einfach ein paar Dinge berücksichtigen. Zunächst mal ist es ja so, dass man das Ganze kommuniziert an entsprechende Projektbeteiligte. Das können Entwickler sein, das können Designer sein, das können andere verantwortliche äh, Personen sein, die irgendwie schon eine ganze Menge Zeit in das Projekt investiert haben. Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, diese Personen sind Menschen. Genauso wie sie selbst persönlich entsprechend behandelt werden wollten, sollten sie auch äh, diese Personen behandeln. Das heißt Sie sollten sie respektvoll behandeln, sie sollten sie so behandeln, dass diese Personen nicht ähm, ihr Gesicht verlieren und sie sollten auch respektieren, dass diese Personen vielleicht schon eine ganze Menge Zeit oder Geld oder anderen Aufwand investiert haben, um das Projekt zu dem Z äh, Zustand zu bringen, in dem es gerade ist. Weil das aber so ist, dass die Menschen halt schon gegebenenfalls eine ganze Menge investiert haben, sind sie manchmal auch nur schwer zu überzeugen, dass da ja doch noch ein Problem ist. Das heißt, Sie müssen auf der einen Seite einfach die Personen nett und freundlich behandeln und trotzdem noch irgendwie versuchen, da eine gewisse Überzeugungsarbeit äh, zu leisten. Und ich habe jetzt noch eine Folie, mit der ich einfach mal so ein bisschen versuche, Ihnen ein klein wenig Handwerkzeug an die Hand zu geben, um die Personen davon zu überzeugen, vielleicht doch noch was zu ändern. In der Usability Literatur wird oft davon gesprochen. Nehmen Sie die einfach mit zum Usability Test, ähm, dann sehen die schon, dass die Nutzerinnen und Nutzer sche äh, scheitern und dann werden die schon aufwachen und werden schon verstehen und so weiter und so fort. Ja, natürlich ist das so, aber Sie können nicht zu jedem Test äh, die Person mitnehmen. Und außerdem ist es einfach auch nicht ganz so schön, wenn man dann da sitzt äh, und sich denkt, ja, das habe ich entwickelt. Na toll. Und jetzt wird mir gerade so richtig schön vor Augen geführt, wie beschissen das Ganze doch ist, ja, muss man wirklich mal so sagen dann ähm, ist das einfach keine schöne Situation, in, in die Sie da, also wo Sie die Projektbeteiligten dann da bringen. Und vielleicht kann man das ja auch anders gestalten. Man muss ja nicht unbedingt immer mit der Nase drauf äh, drücken, aber vielleicht kann man einfach in einem vernünftigen Gespräch ein paar Dinge lösen. Und was man bei einem solchen Gespräch beachten sollte, habe ich einfach auf der nächsten Folie nochmal mit drauf. Als erstes ist es wichtig, dass Sie grundsätzlich versuchen, neutral zu kommunizieren. Also solche Aussagen wie, das ist aber schlecht ja, oder, da hast du was falsch gemacht. Das sind natürlich Dinge, die sind direkt angreifend und äh, die sind direkt negativ belastet und dann hätte ich als Kommunikationspartner schon mal gar keine Lust mehr, überhaupt noch zuzuhören. Wenn Sie aber neutral kommunizieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer, also jemand ganz anders, an irgendeiner Stelle ein Problem hat, dann nehmen Sie zum einen sich aus dem Spiel heraus, weil sie ja nicht sagen, ich habe da festgestellt, dass du da was falsch gemacht hast. Und sie nehmen auch die andere Person raus, weil es ja nicht automatisch heißt, dass die andere Person was falsch gemacht hat, sondern lediglich, dass die Person etwas gemacht hat, aber die Nutzerinnen und Nutzer irgendwo noch ein Problem haben. Das heißt, sie schieben das ganze Problem so ein bisschen weg von sich und weg von der verantwortlichen Person hin zu den Nutzerinnen und Nutzern, die ja eh anonym sind, ähm, mit denen man äh, ja gar nicht unbedingt so direkt Kontakt hat. Was ihnen auch helfen kann, ist einfach, wenn sie die eigene Erkenntnis der entsprechenden Person fördern. Also wenn sie jetzt einfach sagen, das musst du unbedingt ändern, dann heißt das ja nur, das muss anders. Und äh, dann sagt die andere Person, ja warum eigentlich? ja? Aber wenn Sie jetzt hier an der Stelle auch wieder sagen, sieh mal, was wir beobachtet haben ähm, und vielleicht auch noch so ein bisschen nachfragen, könntest du, hast du vielleicht irgendwie eine Idee, warum das jetzt so ist oder hast du vielleicht auch eine Idee, was wir da ändern könnten, dann ähm, hilft das einfach, dass die Personen so ein bisschen selber sehen, ja, hier kann man vielleicht noch ein bisschen was tun und vielleicht auch selber noch äh, an der Lösung mitarbeiten. Und das ist nämlich dann auch der dritte große Punkt, den ich hiermit nennen möchte, Versuchen Sie einfach sicherzustellen, dass die entsprechend verantwortlichen Personen Sie unterstützen bei der Suche nach einer gemeinsamen Lösung. Denn wenn Sie auch einfach wieder nur sagen, das muss genau so sein, dann verstehen die Personen ja gar nicht, warum muss ich das denn eigentlich machen, das ist doch völliger Quatsch, ich verstehe das nicht, sondern... Wenn Sie mit den Personen nach einer gemeinsamen Lösung suchen, zum Beispiel fragen, was schlägst du denn vor, was man da ändern könnte oder was ist überhaupt änderbar und so weiter und so fort, dann ist das sehr hilfreich und die Personen fühlen sich dann auch entsprechend involviert und verstehen auch, warum vielleicht bestimmte Dinge geändert werden müssen. Gut, das ist jetzt tatsächlich nur ein relativ kurzer Abriss gewesen, ich kann Ihnen aber aus persönlicher Erfahrung sagen, dass diese Variante einfach deutlich besser hilft. Ich bin selber schon oft auf der Seite gewesen, wo ich dann eben die kritisierte Person war und ähm, ich mag es halt einfach gar nicht, wenn man mir einfach nur sagt, das muss anders oder das ist schlecht und so weiter und so fort, ohne mit den typischen Argumentationssachen zu kommen. Ich nehme wahr, das wirkt auf mich, ich würde mir wünschen. Ja, das äh, ist ja gleich eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich nicht weiß, warum irgendetwas schlecht ist, dann glaube ich auch nicht, dass es schlecht ist. Ja, das heißt, Kommunikation spielt hier einfach eine ganz wichtige und große Rolle. Gut, damit kommen wir auch schon zur Übung in diesem Video. In diesem Video ist es natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, weil es ja so ein kleiner Zoo von unterschiedlichen Aspekten war, den ich einfach nochmal ansprechen wollte, so eine Übungsaufgabe zu finden, die jetzt alles abdeckt. Aber ich habe mich mal für eine Übungsaufgabe entschieden, die zumindest einen dieser Aspekte abdeckt und zwar gleich den ersten, den wir hatten, nämlich die äh, Übungsaufgabe, dass sie einfach mal für die Methodiken, die wir so betrachtet haben bisher in, in diesem Kurs beziehungsweise in den ganzen anderen Videos, so ein bisschen einschätzen, wie sie denn deren Güte einschätzen. Also wie sieht denn die Objektivität, die Reliabilität und die Validität aus für die unterschiedlichen Methoden wie Cognitive Walkthrough, heuristische Evaluation, Hallway Testing, Usability Walkthrough, Formaler Usability Test, AB Testing, Interview und Fragebogen. Wenn Sie sich nämlich diese Methodiken noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dann wird Ihnen vielleicht auffallen, dass die ein oder andere Methode vielleicht nicht ganz so objektiv ist oder nicht ganz so reliabel oder vielleicht auch nicht ganz so valide Ergebnisse liefert. Ich kann mal ein Beispiel nennen, was mir tatsächlich mal in einer Studie passiert ist. Ich habe tatsächlich den System Usability Scale nicht in seiner vollen Schönheit, aber in abgeschwächter Form eingesetzt. Und äh, das war aber für eine relativ neue Technologie, in dem Fall war es äh, VR, es war noch nicht ganz so bekannt äh, bei vielen Personen und ich hatte viele Personen dabei in der Studie, die halt noch nie eine VR-Brille auf hatten und die haben diese VR-Brille aufgesetzt und waren sowas von beeindruckt von äh, dem, was da technisch im Prinzip möglich war dass man einmal in einer ganz anderen Welt ist und einem drum und dran, dass die Ergebnisse, die der System Usability Scale-Fragebogen halt herausgegeben hat, die lagen alle im Bereich von 95 von 100. Ja, Ich hatte ja gesagt, das sind keine Prozente, sondern es sind einfach Zahlenwerte. Aber bei 95 von 100 liegt man also im wirklich richtig hohen, guten Bereich. Und ähm, das kann eigentlich nicht sein. Das wäre einfach viel zu gut, weil äh, auch das, was wir in der VR hatten, das war gar nicht so prickelnd. Ähm, trotzdem hatten wir entsprechend gute Bewertungen und da sieht man, dass äh, solche Bewertungen manchmal einfach auch beeinflusst sein können von bestimmten Tatsachen, wie in diesem Fall eben der Tatsache, dass es sich um eine neue Technologie und noch unbekannte, aber beeindruckende Technologie handelte. Gut, vielleicht denken Sie dieses Beispiel auch mal für die anderen Sachen durch und überlegen mal, ob das vielleicht auch bei anderen ähm, Methoden dann entsprechend Einfluss haben könnte. Gut, damit bin ich auch mit diesem Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Übungsaufgabe. Bis dann!